Willkommen zurück zu Kirby's Dreamland 3. Wir sind hier in einem Waldlevel scheinbar stehen geblieben. Und hey, kein, bleib hier. Ich brauche dich noch. Und. Huh? <lacht> okay, mit der mit der Cleaning Ability, die neue in diesem Spiel, können wir mit kein irgendwelche Gegner aufsammeln und mitnehmen. Den hier zum Beispiel. Bam. Und. Wie komme ich da eigentlich dran? Also, ich kann einfach runterfallen. Okay, was sind das eigentlich für Dinger? Seht ihr das? Die können wir mal kaputt stampfen. So kleine Materiendinger. Naja, falls ich noch nicht gesagt habe, GUI ist tatsächlich nicht aus diesem Spiel. Das habe ich erst jetzt gemerkt. GUI gab es auch schon im zweiten Teil, aber da war ja auch nur so ein Nebencharakter. Den konntest du nicht spielen. Da war nur so nebenbei. Hier ist er jetzt, gilt er jetzt als mehr oder weniger zweiten Charakter. Ich glaube, man kann das Spiel auch zusammenspielen. Und dann ist halt andere Spieler GUI. Das weiß ich jetzt nicht genau, aber ich denke schon. Genau. Bam. <lacht> Wie ist die Ability lustig, muss ich sagen. Was ist hier? Oder hier muss ich wahrscheinlich aufpassen, dass ich nicht zu lange stehen bleibe, während sich das Ding dreht. Genau. Irgendwas wollte ich noch sagen, aber ich habe es wieder mal vergessen. Und den hätten wir einsammeln können. Dann hätten wir sehen können, wie die Ability aussieht. geht das noch? Oh, was? Okay, ich kann ja noch den, den, den, den, den, den, den Q mitnehmen, wenn ich möchte. Aber gerade brauche ich ihn nicht. Oh, das ist eine coole Attacke. ist so eine große Schallwelle können wir hier mit spawnen. Okay, in diesem Level gibt es wirklich sehr viele von den Animal Buddies. Also alle bis auf zwei gibt es hier. Und äh, ich werde erstmal Gui nicht mehr rausholen. Der wird vielleicht mit einem Boss hilfreich sein. Weil ich mich da noch ein bisschen konzentrieren kann. Ein bisschen mehr Mühe geben kann, aber... Ganz ehrlich, ich bin nicht so ein großer Fan von Gui. Er ist ein bisschen nervig. Zumindest in diesem Spiel. Aua. Ich hätte ich es treffen. Okay, die Binnertie ist doch nicht so cool, weil die muss halt immer erstmal ein bisschen aufchargen und das, das macht es ein bisschen kaputt. Und irgendwas wollte ich euch sagen. Aber ich habe es wieder vergessen. Yay! Aber wir werden zumindest heute die erste Welt durchspielen. Und das ist doch cool, oder? Da unten seht ihr schon die Sternleiste. Die ist jetzt fast voll. Mit jedem Stern kriegen wir so einen kleinen Splitter voll. Und gleich haben wir alle. Oh, die Nadel Ability könnte sehr lustig werden mit äh, mit Kain. Wie komme ich denn? Ah, jetzt okay. <lacht> wie so ein wie so ein Kugelfisch, oder? Bong. Ah, verdammt, aber von oben kann ich das nicht einsetzen. Die haben Priority. Das funktioniert natürlich auch. Wenn man schnell genug ist, kann man auch auf den drauf stampfen, scheinbar. Bam. Zack. So ungefähr. Und nämlich ist das Level ein bisschen langweilig. Es ist immer das gleiche. Und das Level ist auch schon zu Ende? Hm? Oh. Hi. Wer bist du denn? Du scheinst wohl... ...keins Freundin zu sein. Hm? Wenn man das Level nämlich mit kein schafft, was ihr gerade gesehen habt, ist ziemlich boring, dann kriegt man hier das Herzsteinchen Was wir das so gerne wollen! Ja, das ist basically einfach nichts. Das hat auch kein Damage gemacht, glaube ich. Also, ja, keine Ahnung. Und nächstes Level! Äh, Stachel? Ja, wir sind ja schon Stachel. Ich muss aber sagen, Stachel mit äh, den Kugelfisch. Die Kugelfische ability die finde ich ein bisschen boring. Ähm, aber ich finde trotzdem cool, dass jeder einzelne Animal-Body so eine eigene Art und Weise hat, das, äh, seine Fähigkeit so zu verwenden. So, aber es tut mir leid, kein. So langsam musst du mich mal rauslassen. Ähm, wir können mal ein bisschen mit Rick spielen. Warum nicht? Mit Rick haben wir schon... Haben wir gar nicht gespielt. Obwohl er ja der allererste Charakter war, den wir gesehen haben. Und aus Versehen habe ich jetzt den GUI geholt. Den ich doch eigentlich gar nicht wollte. Äh, Gooey, kannst du bitte gehen? Danke. So. Mit Rick sieht es übrigens so aus. Äh, was? So. Ah, hier. Genau, sein Rücken wird nämlich so spitz. Zack. Muss man sich schnell umdrehen. Und dann macht man schön Damage. Leider kann er auch nur ein, einmal springen. Nur die Katze, der kann irgendwie dreimal springen, aber die anderen Animal Buddies können das nicht. Ja, okay, die Eule kann das vielleicht. Okay, ja gut. Ach so, stimmt, und mit äh, Rick musst du in Gegner reinlaufen, um die einzusaugen. Das kann ich nicht von hier öffnen. Ach, oh, als ob da wieder respawnt. Nee, da komme ich nicht dran. Ist aber auch nicht schlimm. Wow, was war das? Eine gruselige, riesige Spinne. Mit so riesigen. Äh, okay, ich glaube, ich, ich, glaub, ich brauche es nicht beschreiben. Ihr seht es ja. Und aufpassen. Aber. Kann ich das da unten überhaupt öffnen? Ja, kann ich. One-Up für uns. Okay, da passen wir nicht durch. Ah, jetzt passen wir durch. Auf da. Du, du, du, du. Ähm, ich weiß nicht, wo lang. Ist aber auch schwierig hier hochzuklettern. Was war das denn an der Wand? Da war irgend so ein... Irgendwas Blaues ist da unten. Ich weiß nicht, was das ist. Geht's hier weiter? Ich wollte mich eigentlich noch ein bisschen umkundigen. Nee. Ich glaube, links wäre noch... Oh, links ist auch so ein Ding. Ich glaube, die muss man einsammeln. Ich glaube, das ist die Challenge in diesem, in diesem ähm, Level, dass man diese komischen, ja, diese Shapes halt einsammeln, ne? Diese geformen. Ah ja, sorry, du musst kurz warten. Körbe fliegt dir kurz hoch. Oh, die Grafik ist einfach süß. Das ist einfach alles süß. Genau, die müssen wir einsammeln, glaube ich, für irgendwas. Oh, Heilung. Okay, da hat es sich doch noch gelohnt. Wie, wie, wie, wie. Ah, das hat schön brav auf mich gewartet. Kann man bei so alten snes spielen eigentlich nicht wirklich erwarten, dass sie auf einen warten. Von daher finde ich das schon nett. So, und das ist mit ihm aber echt nervig, hier hochzuspringen. Vielleicht war es das nicht worth it, mit ihm herzukommen. Äh, ich springe jetzt mal runter. Da unten war noch so ein Ding. Okay, komm, ich muss ihn leider da lassen. Es tut mir leid, aber mit ihm da jetzt hin und her zu latschen, das nervt einfach mal. Ist hier unten zufällig das dritte? Ja, ist er. Aber ah, oh, da komme ich nur mit ihm hin! Oh Mann, wie nervig! Ganz schnell, ganz schnell, komm! Jetzt sagt mir nicht, der kann da nicht runter. Hallo? Ernsthaft? Er kommt da kommt er nicht runter? Was? Wie komme ich denn dann dahin? Oder kann ich das irgendwie aufsaugen? Wenn ich den hier mache. Moment. Kurz fallen lassen. Ah, doch, das geht. Okay, oh mein Gott, okay. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt. Aber die hier unten haben wir auf jeden Fall jetzt das Erste. Und das wollte ich gar nicht. Ich habe auf meinen Tasten gehämmert. Oh, Gui, bitte. Oh mein Gott. <lacht> ah, Kirby fliegt so verdammt langsam in diesem Game. Und das nervt. Hier oben könnte noch was sein. Uh, nee, nur ein Sternchen. Das hat sich nicht gelohnt. Okay, ich verschwende so viel Zeit. Ich weiß, ich weiß. Ihr wollt alle noch den Boss sehen und die nächste Welt. Alles pipapup. Deshalb schnell hier hoch, Rick. Vielleicht bist du da noch eine Hilfe für den Bosskampf. Okay, da wäre jetzt Heilung gewesen, aber dann lade ich das nicht nochmal zurück. Ich könnte vergessen. Und waren das jetzt alle Shapes oder kommt dann noch ein Shape? Was bist du denn für einer? Eine Ability? Nö. Nee. Aber die hätte ich gerne wieder. Ich muss wirklich sagen, das Spiel hat so wirklich seinen Charme. Vor allem so mit den ganzen Animal Buddies. Das macht echt Spaß, mit denen zu spielen. Stimmt, wie sieht es eigentlich aus, wenn. Oh, bitte nicht sterben. Wenn ich mit ihm das hab. <lacht> Frühjahrsputz. habe. Frühjahrsputz. Da Aber der eine riesige Hitbox damit, merke ich gerade. Das ist cool. Okay. Und hier können wir nochmal wechseln! Ja komm, wechseln wir. Ihn hatten wir noch gar nicht. Den Q, Q, Q. Was? <lacht> okay, die Clean Ability haben die wahrscheinlich nur als einzige neue Ability reingebaut in das Spiel, um ein bisschen zu trollen. Weil das, das sieht schon echt funny aus. Warte, ich bin da jetzt down gegangen. Aber ich spawne ja direkt vor dem Tor, wo ich mir einen neuen Elbe beballte. Ja, schau. Habe ich hier nichts verloren. Mit ihm sauge ich wie Gegner auf. Ach, einfach nur so. Verdammt. Aber mit ihm sich so rum zu rumzubewegen ist uh, schwierig. Er hat eine sehr komische Steuerung, kann ich euch sagen. Ah, ich glaube, von Animal Buddies mag ich Kuh am wenigsten in diesem Spiel. Er ist einfach komisch. Sich zu... Ah, Mann! Ihr seht, was ich meine, oder? Er ist einfach komisch, sich zu steuern, irgendwie. <lacht> Boing! Wie, wie nehme ich jetzt seine Ability? Gar nicht. Ich, ich, ich wüsste nicht, wie das gehen sollte. Und die Spawn, die ganzen komischen Gegner? Kommt aus dem Nichts? Okay. Jetzt habe ich die Ability. Aber das ist aber eine coole Ability, muss man sagen. So ein kleinen Spin Dash. So einen kleinen Crash Bandicoot Move. Das letzte Level ist irgendwie das längste Level in der ganzen Welt. Naja, was soll's, ne? Was soll's. Und hier können wir noch einmal uns entscheiden zwischen verschiedenen. Ja, komm. Ich will Feuer haben. Feuer, Beste! Nein! Ich glaube, meine eigentliche lieblings war, glaube ich, Eis. In den letzten paar Teilen. Ich kann mich irgendwie daran erinnern. Bam! Schutzflug! Bong! Yeah! Ich weiß nicht, was das hier die ganze Zeit an den Bäumen ist, aber das zerstören wir! Und Aua! Sie ist doch schon! Aua! Und sie ist doch schon und so meine Ability ist weg. Naja. Dann ist das so. Und wir haben den Clown sehr glücklich gemacht, indem wir ihn seine Shapes zurückgebracht haben. Und okay, ein weiteres der Dinge. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, Perfekt! Das war genau das, was ich wollte. Perfekt! Oh, ich glaube, ich hatte Wasser drin langsam. Okay. Boss time! Wispy Wood! Na komm, gib her! Aua! Das doch nicht! Musik ist cool. Muss ich was machen? Nee, ich muss warten. Okay, ich mag ihn nicht. I'm sorry. Ich kann mit ihm nicht kämpfen. Wir kämpfen so! Bam! Verdammt, er hat es geblockt. Unten sind übrigens seine Leben. Er hat einige Leben. Aber okay, ich hätte ihn jetzt auch mehrmals treffen können. Hätte ich nicht so episch gefailt. Da seht ihr. So selten schmeißt er Dinge auch nicht. Und jetzt zweite Phase. Wow, er wird wütend. Er wird verdammt wütend. Bam. Weißt du nochmal? Weißt du nochmal? Dankeschön. Bam. Was ein richtig cooler Bosskampf. Das ist mal was anderes. Das ist nicht einfach nur typisch USB-Woods 2.0, sondern... Der kann sich bewegen! Dennoch war keine Herausforderung für uns. Und mit all den Sachen, die wir gesammelt haben... ...formen wir irgendwas. Was formen was wir hier? Oh, wir zerstören die dunkle Materie, die um uns rumliegt. Das ist genau das, was wir wollen! Yeah! Und jetzt wird getanzt! Yeah! High Five! Okay, cool. Wir beide fliegen jetzt hinein in Welt 2! Level 2 Ripple Field! Ey, nicht streiten! Ist genug Kirby für alle da. Das ist lustig. Und wir haben wieder eine Blume auf dem Bild. Schon wieder eine Blume auf dem Bild. Du, du, du. So, cool. Du hast genervt im Bosskampf. Jetzt wirst du als Putzmittel benutzt, ja? Mit Strafe. Aua! Verdammt! Nein! Gib mal eine Ability! Irgendeine! Die ist besser als keine. Wir müssen hier durchfliegen. Bisschen in den Frühjahrsputz machen. Du, du, du, du. Du, du, du, du. Ah, die Wasserwelten in Kirby sind viel besser als Wasserwelten in anderen Spielen. Sage ich mal so. Sage ich mal so. Mhm. Oh, hallöchen. Wir sehen sehr oft die Katze, aber Pitch haben wir noch gar nicht gehabt. Äh, Nago, genau. So hieß, glaube ich, die Katze, Nago, so hieß er. Ähm, ja, Pitch haben wir noch gar nicht gehabt. Deshalb würde ich jetzt mal sagen, nehmen wir Pitch. Höh? Was ist dein Putz? Du, du spuckst Wasser? <lacht> oh, wie sich Kompi mit ihm bewegt. Er reitet auf dem großen Vogel. <lacht> oh, super. Ich, die Animation zu dem Spiel ist auch Gold wert. Es wirkt einfach Gold wert. Wir können ein bisschen rumfliegen. Mit Chuchu können wir leider nicht unendlich rumfliegen, aber mit ihm wieder schon. Ich weiß nicht, mit manchen Charakteren kann man das, mit manchen nicht. Fragt mich nicht, wie da die Regelung ist. Und ich finde die Ability lustig. Ein bisschen nass machen hier. Können wir ein bisschen aufladen. Unter Wasser. Und hat er das Geräusch gehört? Das heißt, dass in diesem Raum ein Secret ist. Und ich sehe es schon, hier. Ich hab's kaputt gemacht. Okay, ich soll's nur einmal berühren. Ich hab's verstanden. Weil zu viel Wasser ist natürlich auch nicht gut, dann trinken die Blumen. Also für die Leute, die Blumen haben... <lacht> Lernt was draus! Anders als ich hier. Ähm, wie komme ich da jetzt hoch, ohne getroffen zu werden? So, einfach warten, bis die abhauen. Man hätte natürlich auch anders riskant machen können, aber hatte ich keine Lust drauf. Und okay, ich wollte mal schauen, wie die blöd hier ist, aber Spiel will wohl nicht. Naja, ist auch egal, weil wir müssen sowieso hier überall unter Wasser die Blumen nachwachsen lassen. Und gut, dass GUI hier nicht ist, weil sonst würde er da immer die drüber trampeln. Das ist ja total nervig. Oh, aufpassen, nicht drüber. Äh, ja, okay, jetzt haben was. Schön alle Blumen gießen. Ja, denkt dran immer schön die Blumen gießen. Die wollen auch was zu trinken, aber nicht zu viel zu trinken, weil sonst ertrinken sie und das... Das muss jetzt auch nicht sein und so sieht die Steineblüte aus. Oh, das ist cool. Whee, whee, whee. Das ist cool. Aber das gefällt mir noch mehr, glaube ich, mit dem Wasser. Animation im Spiel ist einfach wunderbar. Grafik, Animation. Ich wüsste jetzt noch gar nichts Negatives, dass ich dem Spiel anhängen kann. Da müsste ich mir schon wirklich was aus der Nase ziehen. Oh, das war knapp. Ah, okay, auf dem... Aber wir haben es geschafft, habe haben wir das Geräusch gehört. Das heißt, dass wir die Quest geschafft haben und jetzt nicht zertrampeln und jetzt warten und jetzt... Ah, ihr durch. Genau. Dann ist ein Tuam. Du, du, du, du. und die Bäume ändern mich irgendwie ein bisschen oder die Palmen ändern mich ein bisschen an Sonic, finde ich. Die sahen da auch ähnlich aus. Oh oh, das sind aua, große. Verdammt! Nein! Große böse Fische, die mir sehr, sehr wehtun. Was bist du eigentlich? Oh, ich weiß wieder, was du bist. Ja. Oh, schnell weg hier. Kann ich nochmal zurück? Weil da war noch Leben. Nein, ich kann nicht mehr zurück, Freunde. Ich hab das Leben verpasst. Äh, ja, <lacht> dann muss der Vogel nun mal gehen. Naja, wir haben unsere Quest trotzdem geschafft, ich glaube selbst wenn man down geht, zählt das trotzdem noch als abgeschlossen und ich sollte aufpassen, nicht so oft down zu gehen, weil ich bin oft vorhin nochmal gestorben und äh, ja, das ist äh, nicht sehr vorteilhaft und das war echt knapp. So, bong, die nehmen wir mit. Lecker, und du auch, lecker, wie komm ich da runter? Hier muss es irgendwo eine Brücke geben, wo ich runterfallen kann. Lass uns einfach mal weiter umschauen. Genau, hier kann ich runter. Hey, schwinde! Genau, habe ich das noch nie gesagt, ne? Wenn man unten drückt und dann die Sprung. den Sprungknopf kannst du. kann man dashen. Oder? Hat doch davon geklappt. Ich glaube, das liegt an der Plattform, das gerade nicht geht. Ja, genau. Und jetzt sind wir unverwundbar! Jetzt werde ich euch zeigen, was ihr davon habt. Die Poyo Power! Die Poyawa! Uh. Okay, ist schon das alles selbst, Das hast du nicht, Profit, aber egal. Und yeah, yay, Es zählt noch! Dankeschön! ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Ja Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn man nächsten mal wieder dabei seid. Ich weiß, heute haben wir ein bisschen weniger Level gemacht, aber ist ja auch nicht schlimm. Das heißt nur, dass wir mehr für nächste Folge übrig haben, oder? Haut rein, wir sehen uns.